und willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute machen wir was ganz anderes als sonst immer wir werden uns heute mal ein paar friday night funken ähm, ja, apps auf dem app store anschauen die ähm, natürlich nicht auf Fische sind und äh, wir werden sehen wie dumm und lustig sie werden so dafür habe ich mir eine app gedownloadet womit ich äh, sachen aufnehmen kann und äh, ich, ich, ich hoffe, es funktioniert, weil ich es äh, schon sehr lange her, dass ich sowas irgendwann mal gemacht habe. Auf die was aufnehmen. Und ja, das hier sind die Spiele, die ich gedownloadet habe. Vielleicht hole ich mir auch gleich noch ein paar mehr, weil äh, ich weiß nicht, wie lange dieses Video wird. Vielleicht sind sie auch super kurz. Das erste Spiel, was wir haben, ist FNF Battle Friday Night. Friday Night Funken Mod. Ah, es ist eine FNF Mod. Falcon Game Studios. Was soll ein bisschen lauter vor euch? 3, 2, 1, Game! Was ist das? Bisher ist das Tutorial, aber aus irgendeinem Grund bin ich irgendein... Was sind das für Characters? Left, Right Left, Right <lacht> Hä? Warum sind das andere Charakter? Warum kann ich das nicht? Kann ich das die ganze Zeit drücken? Ah, nee. Das wird nur aktiviert, sobald es in der Nähe ist. Erst dann werden diese... Ah, nee. Hä, hä. Aha. Nur eine Misspose. Auch geil. Down, down, right. Also die Pfeile sehen cool aus mit Effekten, aber so der Rest ist so komplett fragwürdig. Ich habe noch nie eine Rhythmus-Spiel auf dem Handy gespielt, wie du besser zu sagen. Also sorry, falls ich richtig schlecht sein sollte. Jetzt kommt ganz viel, oder? Ne, das haben sie rausgenommen. Okay. Das ist die Normal Version. Na gut, na gut, na gut. Was? Achso, da ist sogar noch Werbung, sehe ich gerade. Story Mode? Ist so komisch das ganze hier könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen das handy äh, tutorial du, vor allem das sind die voll die falschen characters die hat man gar nicht gesehen hä die sind aus moment das ist katie und das ist ähm, female boyfriend glaube ich ich meine das war so irgendwie so Myra? what auf jeden fall auf hart geht's nicht doch alt oh auf alt nee nee ich will schon auf hart Uh, unlock all track to play was ich text nicht myra kenne ich nicht spookies ist einfach corrupted mod 6 arcello ja tabi kapi sehr cool a6 oti warum auch immer und Tricks sich uh, ja kann ich alle nicht spielen aus irgendeinem grund dann halt Freeplay, I guess <lacht> Junge, wie dreist man einfach hier die ganzen Sachen klaut. Was? Ich kann die Charakter spielen, wenn ich die mir kaufe oder was? Hä? Das ist Freeplay? Einfach die Charakter? Oder warte, sind das die Leader? Oh, das können auch die Leader sein, merke ich gerade. Oh, Exploration will ich auf jeden Fall haben. Try one time für ein Video anschauen. Also, die sind schon böse, ne? Der Copy ist nicht mein Jordan. What the fuck? Try one time, warum geht's nicht. Hä, warum geht das dann? Warum ging das jetzt, aber das andere nicht? Egal, dann spielen wir halt Beethoven, wieder egal. Okay, jetzt kann ich es einmal spielen. Mal gucken, wie gut ich bin am Handy. Okay, oh das ist aber echt so dreist. Also das sollte man wirklich nicht supporten, diese App. Ich habe nur eine Werbung gemacht, damit ich euch das zeigen kann. Man sieht nicht mal, was der Gegner macht. Ich werde wahrscheinlich die richtige Musik einblenden, damit das nicht so cringe ist bei euch. Das ist Audio. Oh Gott, das ist so schwierig. Auf dem Handy. Wie spielen Leute FNF auf dem Handy? Oh Gott, das ist voll schwierig. Ich hab das noch nie gemacht. Ah! Wie soll man das auf dem Handy machen? mit einem Finger, Soll ich mit allen Fingern spielen. Wie lebe ich noch? Die Spam einfach Kate Engine, ich einfach. <lacht> Fazit zum ersten Spiel ist mal sehr sehr dreist, das ist nicht wirklich gut. Also gameplay weise ist es vielleicht okay, akzeptabel, aber willst du dafür wirklich jedes Mal 30 Sekunden Werbung schauen, um einmal ein Lied zu spielen? Nicht wirklich, es ist einfach dreist, man sollte das nicht supporten. D Als nächstes haben wir Sunday Battle, was, wo einfach Tank mit drauf ist aus irgendeinem Grund. Okay. Sunday Night FNF Music. Aha. One, two, three, was? One, two, three, go? Was? Äh, come back now. Was? Play. Warum ist da... Aha. One, two, Warum... Three, go. <lacht> Warum ist da Boyfriend mit irgendeiner Girlfriend? Hä? Reduct Point if you miss any note or wrong tab and vice versa. Okay, danke. Es ist exakt das gleiche vom Aussehen her. Es ist halt wirklich exakt das gleiche vom Aussehen. Gleicher Sourcecode bestimmt. Ich habe das Gefühl, ich werde heute sehr oft Tutorial spielen müssen. Opponent use transparent arrow. Don't touch it or you will lose your health. Achso, nicht touchen, meinst glaube, ich nicht dumm. Junge, wir, ich brauche nicht mal richtig spielen. Das Spiel sagt, oh, du bist schlecht, du bist schlecht, hast du gedrückt? Was ist mit Soft Dead passiert? Warum oh hat das ist ein richtig schlecht eingefügtes goldenes Mikro? Warum? Aber ich mag die Katze da vorne, die kann man hier sehr gut sehen. Beepa, Poopa. Oh, oh, hey, oh. Audio Jungle. Ich finde dann nur wieder schlimm, dass hier einfach irgendwelche Fanworks geklaut werden, mal wieder. Ich finde, das ist das eine, wenn man einfach nur die Sachen von äh, dem Main Game klaut. Aber es ist das andere, wenn man einfach Sachen von Fans klaut. One, two, three, go. Du bist so cursed. One, two, three, go. Warum nicht 3 to one, go so wie original? Nein, warum? Warum macht man das? Also, ihr wollt mir erklären, dass diese Sunday Night App einfach nur. FNF Soft gerippt ist, aber... Sunday Battle ist basically einfach nur die soft geklaut und äh, auf dem Handy geparkt. Also es ist halt komplett... ...Schmutz. FNF Night Battle, Friday Funkin' Music Tab. Das sieht schon mal am krassesten aus vom Bild her. Unicorn irgendwas. Gott, warum sind die alle gleich aus mit dem Menü? Die sind alle exakt gleich aus. Sorry Mods, geht nicht, kann ich nicht mal. Hä? Hä? Yes. Wie play? Es ist das exakt selbe. Es ist aber das exakt selbe wie das erste. What the fuck? Wow. Ne, dann werde ich es nicht mal ausprobieren. Nein, Schmutz, weg mit dir. Als nächstes haben wir was sehr Kreatives. FNF. Game. Dann wollen wir mal sehen, wie viel Game du bist oder wie viel FNF du eher bist. Ja, ich glaub so. Wie viel Werbung noch? Manchmal mein Internet weg. Noch Internet. Ach, dann kann man natürlich nicht spielen. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach nur eine App, die die ganze Zeit mehr und mehr Werbung zeigt. Und nee, komm, bring dich um. Bitte, bitte bring dich um. Du Bring dich um. Du Huch okay. Zunächst haben wir Friday Night Fun-kin. Okay. <lacht> Dieses Artwork. Okay. Press to begin. Das sieht das hässlich aus. Äh, oh schwierig. Was ist denn Doomie Battle? Ich will mal Doomie Battle machen. Das weiß ich nicht. Wer bist du? Bip, bip, bip. Bip. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Warum sterbe ich? Nein! Das ist halt so schlecht, ne? wie schnell atmen bitte, Boyfriend? Entspann dich mal, Bruder. Die Falle nicht mal gerade auf die Pfeile runter, sehe ich erst jetzt. Oh Mann. Die Farben passen auch nicht immer! Die wackeln die ganze Zeit rum! What the fuck? Was zum Weg ist das für eine Scheiße, was ich hier spiele? Was für eine Scheiße ist das? Hä? Das loopt? Dein scheiß Ernst? Nee, komm, kill mich einfach. Nein, ich kann einfach von den Bildern schon her sehen, dass es das exakt gleiche ist. Hier sind auch so Mods wie zum Beispiel hier Sad Maus, wo es dann irgendwie anscheinend laut den Screenshots nur eine einzige Mod ist, die man spielt. Und wa warum? Warum macht man das? Was? Marta Das ist so absurd, ich muss es einfach holen. Friday Night Funkin' Video Call and Chat. <lacht> Ey, komm, komm, let's go. Ich will Video Chat. Let's go. Oh, hier. Celever Mod. Oh, toll. Guides? Wofür brauchst du ein Guide für dieses Spiel? Hm. Das Tutorial war mir nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie man das Spiel spielt. Wow, wow. Bitte bringt mich um. Ich werde mal eins von diesen. Einzelnen Mods als äh, App mal downloaden. So, wir sind wieder zurück mit neuen Spielen. Und, äh, fangen wir einfach an. Select Game. Retrospect. Oh, Rapper! Tricky, Hast hat so eine Mikuhex, Tankman. Ja, Hankman ist auch mein Lieblingsmod auf jeden Fall. Ist er überhaupt nicht official oder so? Nein. Witty Mod, Midfight Masters, Aguti ah, Mod, Tabi Mod, FNF Battle. Das ist nur Normale. Okay. Du <lacht> irgendwie laut, das ist. Warum ist es da oben und die Kasten aber hier unten? Machst du direkt daneben. Das ist doch, das ist doch unmöglich. Was ist das für eine Werbung? Warum wird jetzt mit Fight als eine Werbung angezeigt? Hä? Oh, cool. Die Apple Road ist eine andere Scheiß-App. Hä? Was? Sw Swipe to Sing? Was ist das? Hä? Ist das ein Spiel oder ist das eine Werbung? Oh, Lord. Hey, das ist aber tatsächlich ziemlich interessant. Aber warum ist das so bei Garcellos Hintergrund? Komisch. Ah oh, ne, das war nur Werbung. Okay, warte, lass eine andere Mod spielen. Komm, Tankman ist mein Lieblingsmod. Ich möchte Tankman spielen. Oh, warum ist er gelb? Na komm, let's go. Hä? Mit wem redest du da? Warum haben die keinen Körper? What the fuck? Wie soll ich denn bitte auf alles achten? Können die fallen nicht hier...? Ich zoom raus für mich. Äh, selbst so kann ich nicht sehen, welche Taste ich drücke. Das ist unmöglich. Das ist so eine schlechte Steuerung. Warum fange ich überhaupt mit dem zweiten Lied direkt an? Warum nicht das erste Lied? Ey, Junge, die Steuerung ist doch so scheiße ich bin sogar tot! Ich bin sogar tot und nichts passiert. Wie schlecht ist diese Scheiße? Auf das nächste bin ich aber auf jeden Fall gespannt. FNF Erase Friday Night Music. Okay, neu dabei. Outfit wechseln für die Party, okay. Was? Moment. Oh. Das zählt schon. Okay. okay, der freut sich richtig krass darauf. Freundin finden! Wo ist denn die Freundin? Da ist sie! Applaus! Flirte mit Freunden! Hä? Nein, oh, der Übergang! Äh. Achso, der spielt alleine. Okay. Beep. Ja, okay, ist halt komplett schlecht. Was? Was? Was ist das jetzt? Werbung? Bei FLF oder was? Hä? Was? Tippe jetzt um zu spielen. Was ist das jetzt wieder? Nein, ich will nicht, ich will nicht. Let's go, weiter. Wer versteckt sich? Es ist Vaterliebster. Ja. Wie Einbrechen? Ja, Einbrechen. I don't think that's how it works. Fresse. Wer ist das? Das ist Pikachu. Finde den. Finde den. Imposter! Du bist der Imposter. Du bist der Imposter. Warum kriege ich die ganze Zeit Werbung von random FNF Mods? Wer steckt hinter der Maske? Es ist Bahnhof! Ja, scheiße, ernst. Okay, okay... Lass mich weg! Hä? Geheimnis in der Box! wir wissen, was da drin ist! Dann ist es halt so wie ein FNAF. Wir wissen nicht, was in der Box drin ist, leider nicht. FNF Race sah zwar ganz lustig aus, aber es ist, wie alle anderen, einfach nur ein Cash Grab. Ich habe wirklich gedacht, mindestens eins davon wird relativ okay und spielbar sein, aber es sind alles nur Cash Grabs. Als nächstes haben wir FNF Video Call -in Chat. Let's go! Leute! Pico ruft an! FLF is calling! Oh deine Scheißfresse! Komm, Videocall! <lacht> What the fuck? Okay, ich lasse es, sorry. Nein! Nein! Ablehnen! Chat. <lacht> so ich habe gerade wirklich Angst, dass ich gleich ein Virus bekomme vom Handy. Hi, FNF, ja, I'm fine, thanks, I always, really, thank you, Es hat niemand irgendwas geschrieben. Die erste Antwort ist, I'm fine, thanks. Nice to meet you, do you like FNF Music? Really, thank you. <lacht> Warum kann ich das antworten? Hi FNF! Was? Hi there. How are you? I'm fine. Thank you. Nice to meet you. Ach so, das wird automatisch in der Reihenfolge gesetzt da. Hi, always play FNF Music. FNF love you. Really? Thank you. Hä? Und jetzt? Gut, dass ich mein Internet aussah. Bestimmt ist da so so richtig viel Werbung drin. drin. Ja, was soll ich sagen? Das ist wie jede andere Phone-Call-Video-App traut sowas nicht vor allem niemals irgendwas erlauben was diese App von euch möchte zum Beispiel irgendwie auf Dateien zugreifen oder so von eurem Handy lasst es das ist keine gute Idee ich wollte es nur zeigen weil es einfach so beknackt ist und dumm ist als nächstes wir sind immer noch nicht fertig Music Battle FNF Arrow Game okay dann komm ich will Arrow Game spielen seht ihr was ich meine Seht ihr, was ich meine? Nein! Play. Ist das einfach das Beat Saber und du und rennst rum? rum? Drei, okay. zwei, okay. eins. Hä? Ich, hab, ich bewege einmal so... ...und dann ist er schon tot. Claim. Retry. Oh, noch ganz rechts, da ganz rechts ba Bahnhof! oder ist es also so eine Steuerung Hä, warum bin ich jetzt äh, warum bin ich mich jetzt schnabel es ist nicht mal was gespawnt Äh, ich habe es kaputt gemacht oder junge das ist so scheiße gemacht die steuerung das ist so hart scheiße es ist nicht mal fnf es ist einfach was auch immer das für eine scheiße ist, ist es halt ich kann Bäume nicht bewegen, das geht nicht. Komm schon. Ach, Junge, wie es auch laggt. Das ist überhaupt nicht optimiert. Das ist so schlecht. Ich wette mit euch, dieses Spiel gibt es 20.000 Mal mit anderen Reskins, mit anderen Charakteren. Das ist einfach nur das FNF Reskin davon. Ach komm, das ist doch schmutzig, Steuerung. Weg mit dir, das muss ich nichts sagen, Alter. Da sagt doch jeder, wie scheiße das ist. Als nächstes... Tricky vs. FNF. Friday Night Funkin Mod. Und ja, ich ignorier, das ist extra das erste. Es ändert halt gar nichts, ob ich irgendwas drücke oder nicht. Die Leiste geht trotzdem runter. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Ja, ist einfach Kate Engine. Ich habe was da. Trotzdem wäre Mr. Steel geschrieben. Ach komm. Ach komm, die sind doch alle Schmutz weg mit euch. Komm. Bringen wir es hinter uns. FNF Squid Game. Ich verarsche euch nicht. Das gibt es wirklich im App Store. Let's go. Letztes für heute. Danach habe ich keine. Hab ich keine Lust mehr. Okay. Hard. kann nur easy. Fickt euch. Dann spielen wir halt nochmal Tutorial. Three, two, ah. Ich verzögert. Warum ist er aber rumbackeln? Was ist das mit dem? Hä? Wieso kann ich jetzt Sachen auf ihn rüberschicken, hier? Ja. Komm, wir machen mal die Bob-Mod nach. Das ist doch spaßig, oder? Ich glaube, das ist nicht mal richtig programmiert. Einfach nur draufgeschmissen, weil das Squid Game steht und man Squid Game im Hintergrund sieht. So, ich hoffe, ich konnte euch in die Welt der FNF-Bootlegs äh, reinbringen und euch zeigen, wie schlimm eigentlich diese ganzen Bootlegs sind. Und viele denken, das ist FNF, weil sie es nicht besser wissen. ich denken können, ja, google ich mal FNF. Nee, gehst einfach in den App Store und dann findest du solche bootleg scheiße Es ist genauso wie mit ganz vielen anderen Franchises, wie zum Beispiel Among Us oder so. Ich habe wirklich erwartet, dass ich noch dieses subway surfer spiel finde von FNF. Das wollte ich unbedingt noch spielen, aber ich habe es nicht gefunden. Vielleicht wurde es auch schon längst runtergenommen. Wer weiß. Ähm, mein, mein, mein Handy ist jetzt ziemlich warm. Ich hoffe, ich mache damit nichts kaputt. Vielleicht habe ich irgendwelche Viren jetzt gedonnert. Nice. Ähm, ich empfehle euch, wartet einfach, bis das Spiel nächstes Jahr draußen ist. Ansonsten, es gibt bestimmt auch richtige Methoden, das Spiel zu spielen auf dem Handy. Guckt euch die Tutorials an oder so, falls ihr es unbedingt auf dem Handy spielen wollt, aber ich kann es auch nicht empfehlen, Steuerung ist halt anders, ganz anders als im richtigen Game, weil du hast ja Touchscreen-Controls und nicht Tasten. Aber ja, das soll es dann gewesen sein für dieses Video, es war ein ziemlich anderes Video als sonst immer, aber wenn es euch gefallen hat, vielleicht mache ich ja so, nochmal sowas in der Art, mal gucken. Ich bin sprachlos. Ich bin, ich bin einfach sprachlos ich bin das einfach thank you for your support nein ich hoffe du stirbst